Hey Leute, ich bin's Conny, Pets Simulator X hat jetzt endlich ein Update-Countdown, aber die Sache hat einen gewaltigen Haken und wir müssen darüber reden. Darüber sprechen wir jetzt auf der Couch mit euch. Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es kam ein neues Pets und X-Update raus, ne? Und wir müssen reden. Wir müssen also das reden, Das Update war ziemlich kacke, sag ich so, wie es ist der. Ja. Denn Leute, ihr könnt ja gerne nochmal, das könnt ihr gerne auch machen, in Exclusive-Shop gehen mhm. und dann seht ihr erstmal dort ein neues exclusive weg. Und ich habe sogar, wenn ihr jetzt andere Pets schon anmacht, könnt ihr sogar sehen, ich habe hinter mir zwei Huge-Floppers. Das sind zweimal mhm. die neuen Huge Pads. Mhm. Und ich sag's so wie es ist, Digga, das Update ist ziemlich kacke. Denn das Einzige, ja. was dazu kam, das waren UI-Fixes und dieses Eck. Das war's. Das war's. Und aber natürlich hat auch ist gesagt, dass es dieser Part 1 ist von diesem Update. Nämlich Part 2, es soll ein großes Update sein. Da sollen natürlich Hardcore-Sachen, vielleicht auch eine Sommerwelt oder irgendwas in der Richtung sein. Und noch ein Huge Capibara soll dazu kommen. Bei dem vielleicht sogar. Es ist aber nur Spekulation, Digga. Spekulatius, Digga, Kekse sind das nur. Geht Aber, so. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Paul, du solltest es sagen. Du sollst sagen, glaube ich, Paul? Paul, du solltest es jetzt <lacht> wirklich sagen. Okay, Leute, mhm. also bevor ich das jetzt sage, was ich eigentlich sagen soll, was eigentlich das krass. ist. Leg die Tatsachen auf den Tisch, Paul. bin echt enttäuscht und die größte Frechheit, die ich heute erlebt habe, ist, ich habe mein Monatsgehalt überwiesen bekommen von Conny und habe mir mhm. dann für 800 Robux das Eck geholt, weil ich mir dachte, yeah, jetzt geht's ab. Ich habe einfach das schlechteste Pad bekommen, Leute. <lacht> <lacht> was? <hab> <lacht> was? Was? Ich hab das noch zwei Huge Floppers bekommen! Ich hab, ich, hab, ich hab die Super Cat bekommen. Die du bist die so ein Opfer! <lacht> weißt du was, komm, weil ich Ehre habe, gebe ich jetzt Anton, weil ich dich nicht antraden kann, gebe ich jetzt Anton, äh, den Huge Flopper, weil ich Ehre Nein. habe. Nein! Was? Nein, wieso? <lacht> Nein, wieso? <lacht> Nein, wieso, Anton? <lacht> du Trades haben müssen? Gar kein Thema. Aber gut, Paul, sag jetzt, was das neue Update ist. Nein, warte, ich muss jetzt noch etwas sagen. Ich muss was ja, Wichtiges ich, loswerden für okay, ja, den neuen sagt, Update. Leute, ich bin wirklich enttäuscht. Also ich wollte jetzt wirklich sagen, ich bin enttäuscht und wir müssen reden. Ja, Victor, Victor möchtest du fortfahren? Paul, möchtest du fortfahren? Ja, Leute, wisst ihr, ich bin mit Pat Monado X auf YouTube groß geworden und ich habe halt viele Zeiten durchgemacht so und schöne Updates erlebt. Ich, ich meine, mm. es waren halt alle drei Wochen, war halt für mich wie Weihnachten. True, so. same, to be honest. Weil alle drei Wochen kam am true, Samstag true. Nur, same, und Update. Same. Und Real talk. es war halt somebody, somebody. andere Zeit so. Dann kam Nico Banana. <lacht> da kam Nico Banana. <lacht> <lacht> okay, ich leg jetzt die Fackel <lacht> auf den Tisch, genug <lacht> herumgespiele, wir gehen zum, wir gehen zum Brunnen, was oh seht ihr da? No vor, lies da vor. Da steht next big update, 3 Millionen Likes, live 2,7 Millionen und das ist, das, das da ist steht, halt, wie viele Leben du hast. Ja, das ist, nein, das ist halt jetzt wirklich eine Frechheit, das ist eine absolute Frechheit. Ja, das ist, das ist Frechheit. eine Frechheit. Jetzt, jetzt mal im Ernst, das ist böse Frechheit. das ist ein das Presten, Witz. Das Update an der Like-Zahl festmacht. Erstens, könnt ihr euch vorstellen, was 300.000 Likes sind. Das sind 300.000 Unique-Accounts, 300.000 E-Mail-Adressen, die verifiziert werden müssen. Und das ist nicht machbar. Preston kriegt keine 300.000 Menschen ich möchte mal kurz anmerken, zustande. was verifiziert bedeutet. Verifiziert bedeutet nicht nur, okay, Roblox-Account, E-Mail angegeben, sondern du bist noch in dein Postfach gegangen und hast auf so einen Button drauf gedrückt. Ja. Das 300.000 Mal, möchte ich kurz anmerken. Genau. Und diese 300.000 Menschen, die leben nicht mehr. Keine weiteren neuen 300.000 Leute werden jetzt äh, schnell zum Simulator X liken. Preston wird, wenn es ja. kommt ein paar 10.000 Likes zusammenbekommen. Und alle anderen Likes, das kann ich euch versprechen, die wird er schnell bekommen. Und das werden Bots sein. Ja. Und das, ja. das ist ja. einfach, das ist einfach nur. Dieser Counter da oben, der ist einfach nur dafür da, um, damit Preston sein Ego pushen kann. Einfach nur, damit er ja. seine Like-Zahl erhöhen kann. Nicht mal mit echten Menschen. Das werden Bots sein. Weil irgendwer da draußen wird mhm. sich denken, boah, wir müssen die Likes voll bekommen und wird dann Bots ja, kaufen. Eben. Und ja. da das größte Problem ist halt vor... Ungefähr zwei Jahren oder drei Jahren hatten wir eh schon das Ding mit Hashtag wir sind keine Bots und jetzt halt so eine Aktion finde ich eigentlich cool. Ich bin auf die Straße gegangen. Ja wirklich, gegangen. Du, jetzt müssen wir zu für Bots Weg. Echt das ist Camp. das Dumme. Weil es und gibt keine 300.000 Leute, woher sollen die 300.000 Leute kommen bitte? Jetzt mal ehrlich, woher sollen bitte die 300.000 Leute kommen, die das Spiel ja. liken? Das ja. Spiel kriegt keine Updates. Würdest du wenn solche event oder sowas, wie Kicker, so -Also, was jeden Mittwoch hat, rausbringen? Nicht mal neue Welten, sondern einfach nur ein random neues Egg rausbringen? Dann könnte man vielleicht drüber nachdenken, dass die drei Millionen Likes noch voll werden. Werden, aber so ja. doch nicht, Digga. jetzt mal ehrlich. Ohne neuen Content oder so, da werden die wirklich nicht legit. Voll. Da Leute, wir wirklich müssen jetzt mal zusammen. So, das gesagt hat. Das jetzt. wird ein Bot sein. Ich muss jetzt was Ernstes loswerden. Wir müssen uns noch mal zusammenstellen, Leute. Okay Leute, zur Couch, zur Couch. Okay, wir müssen zur Couch. Die Couch ist wichtig. Okay, ich setz mhm. mich diesmal in die Mitte, weil diesmal ist was Wichtiges. Okay. Okay, ja. Leute. Lass bitte, ist bitte an der Stelle. Ich muss. Ich muss es sagen, ich wollte es nicht machen. Ich wollte es wirklich nicht machen, aber ich muss es machen. Preston hat mich dazu gezwungen. Preston kriegt für diese Aktion von mir den Fail der Woche. Nein! Oh nein, oder? Der Fail der Woche. Oh mein Gott. Oh, nee, nein. Das ist fatal. Hast du nicht gemacht. Ich hab's du kennst, gemacht. Du, du gibst ihm jetzt echt den Fail der Ich geb ihm jetzt wirklich, wirklich, wirklich den Fail der Woche. Ja, ich schwöre. Ich jetzt für sieben Tage krank das hätte ich dich erwartet, erwarten machst du das, das ist schon die hart die Woche hat gerade mal angefangen also die nächste Woche bisschen. hat gerade mal angefangen ne Boah, das muss das trifft ihn hart ja. jetzt wird er sich das nicht das ihm wirklich hart aber das oh, muss, meine, meine man muss man halt... <lacht> <lacht> <Da steht's lacht> man, man muss man auch halten ich muss einfach hart bleiben Manchmal muss man auch ein Machtwort mal sprechen hier. Ja, ne? und ich habe jetzt ein Machtwort gesprochen. Er kriegt den Fail der Woche. Ja, weißt du? ja. Ich, ich wollte ja so gut sein, aber nein, das geht, der Woche. Das, das geht wirklich zu weit. Es geht wirklich weit in die Kommentare. Und Hashtag Fail der Woche. Ja, Hashtag Fail der Woche. Ja, alle hashtag in die Kommentare. Fail Leute. Der, der Hashtag Fail der Woche. Es geht wirklich nicht fit, was hier passiert ist. Und, und, und hier, der Live-Fit sagt gerade. wirklich nicht klar. Was sagt ihm der live Crazy Noob schreibt gerade, Fell der Woche? Ja, richtig, Fell der Woche. Woche. Nee, warte. Ja. Fail der Woche. Weißt du, Charlie schreibt auch Fail der Woche? Warum nicht Fail des Monats? Digga, Fail des Jahrzehnts! Eigentlich Und schon, ihr, aber ein Feld des Jahrzehnts, weißt du, wie viel Geld das kostet, Victor? Feld des Jahres, okay? Feld des Jahres dann. Feld des Jahres kriegen wir noch hin. Aber es wird schon teuer. Pe Paul, da musst du zu beisteuern, ne? Ja, mache ich immer. Mach machen wichtig. Pause, oh Mist, gar keinen Bock. Mehr. Nee, aber das Ding ist, bei, <lacht> ich mir, meine hat auch, bei mir hat jetzt auch gerade jemand geschrieben, hi, was geht? Und mhm. das ist halt ganz klar, dass die Frage halt hochgradig ironisch gemeint ist, so, weil ja. er natürlich weiß, mhm. was abgeht. Und zwar drei Millionen ja. Likes. Für ein Spiel, was hm. seit 40 Jahren keine Updates rausgebracht hat. Was soll ich denn ja. da liken? Was soll ich denn da liken? Heißt, was gibt es zu liken? Hier was? ist nichts zu liken Digga. Wisst ihr, was das Beste das wäre? liken, Digga. Wisst ihr, was das Lustigste wäre, wenn tatsächlich niemand die Bots kauft und Preston ja. bis zum nächsten Samstag nicht die 3 Millionen Likes erreicht hat? Ja. Ich das bin mir hundertprozentig so sicher, Preston plant, damit jetzt nochmal einen künstlichen Hype zu erzeugen, dass mhm. bis nächste Woche locker mindestens die 3 Millionen Likes zusammen sind und am Samstag dann das Update droppen. Preston hat safe geplant, das Update zu droppen am nächsten Samstag. Mhm. Aber stellt euch ja. vor, wir kriegen die Likes nicht zusammen. Was macht er dann? Was macht er dann? Was macht er denn, ja? Das Ding ist, selbst wenn er das update Vor allem stellt einfach vor, ich kenne Nie wieder einlullen einlullen nie zusammen. Nicht mal in einem Monat oder so. Stell dir das mal vor. Und Leute, ich, ich zeige euch jetzt mal was. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mit Pet Simulator X mache. Ich zeige euch jetzt, was ich damit mache. Pet Simulator X bekommt von mir jetzt einen Dislike. Ich, ich zeige euch auch, was ich damit mache. Ich mache auch einen Dislike. Hier, ich gehe jetzt hier auf Rocadis Profil auf Pet Simulator X und seht ihr diesen Like hier? Ich mache den weg und gehe erstmal hier auf Dislike. Ich habe den Like schon vor, einer, vor zwei Wochen weggemacht und ich habe jetzt den Dislike gegeben. Ich will nicht, dass das Like ziel erreicht wird. Es wird sehr wahrscheinlich erreicht, aber ich will dazu nicht beisteuern. Punkt aus fertig. Leute, Disliked Pet Simulator X. Ich will das Update persönlich haben Ich will das Update auch haben, das Update kommt sowieso, Victor. Das Update kommt sowieso, darauf kannst du dich ja. verlassen Aber ich würde jetzt gerne Aktion starten mhm. Hashtag Disliked Pet Simulator X Ja, weißt du was, komm ich mach mein Dislike wieder hin Ich mach mein Dislike wieder hin, Ja. let's go, ich mach meinen Dislike wieder hin So, ja. Dislike Pet unter X, Leute Dislike dieses Spiel, Spiellink ist in der Beschreibung, Mann Jetzt im Stream, -Day. ich setze den Streamlink in den Chat Dislike Pet unter X, Leute True, Good. gut, Sagts sagt auch noch mal Guten Tag, sag ja, gut Tag, mal das auch, auch, auch Guten Tag, sag auch normal, dass Pets zum X gedisliked werden soll. Ja. Das steht so, es. So, hier. Hashtag Dislike zum Lot Ich, ich tweete das jetzt auch. Das wird jetzt eine Bewegung, Leute. Wir treten jetzt eine Bewegung los. Ey, Leute, das ist einfach alle, wenn das Update da ist, entliken. Das wäre <lacht> so witzig eigentlich, wenn das Update so rauskommen würde mit so drei Millionen Likes. Und dann hat es am Ende ja, so eine Million. Alle entliken. Oh mein Gott. Das wäre so witzig. Also, jetzt zum Stand, wo wir aufnehmen, 2,7 Millionen Likes. Wenn wir es ja. unter den 2,7 mhm. Millionen schaffen. Irgendwann. Einfach nur, das wäre so lustig. Ja, das wäre wirklich so witzig. Das Ding ist aber, es ist halt schwierig für Bots zu entliken. So Was soll man machen? Ja, ich weiß. Auch Victor, Schur, wenn wegen ne? dir kein Update kommt, ehrenloser. Tja, <lacht> wie gesagt, Anton hat es schon sehr gut gesagt, es wird sowieso ein Update kommen, Digga. Also wirklich, ja. es wird niemals leben legit. Also wirklich, ohne dass jemand Bots kauft, 300.000 Likes raufkommen, der. Mhm. Ohne Update ist das nicht möglich. Wisst ihr, wie viele 300.000 Likes sind? Wir haben es ja gerade am Anfang schon gesagt. 300.000 Likes. Sind 300.000 Menschen zum einen. Zum mhm. anderen. Okay, nicht unbedingt das Menschen, aber ich kein Mensch ist in der Lage, sich überhaupt solche Zahlen wie 300.000 Menschen vorzustellen. Das kann ja. ein Mensch nicht begreifen, ja. wie unglaublich viel das ist. 18 Fußballfelder sind 18 das Fußballfelder sind das so. <lacht> ich weiß auch nicht, wie der sich das vorstellt, so. so. Aber ich glaube, bei dem ja. zockt die Birne auch nicht mehr ganz richtig. Ja, bei ihm game die Birne wirklich nicht. Nee, Mann. Ja. Also ich würde sagen, dieses Update ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche, weil es so schlecht ist. Ich dachte, es ist der Fail der Woche. Es ist der Fail der Woche. Aber der Highlight, war, das hat mich, ist, ich hätte nicht gedacht, dass Prest mich damit doch überrascht heute. Ich dachte wirklich, hm. heute kommt nichts mehr. Dann höre ich, es okay. kommt ein Countdown und dann so ein Müll. Ja. ist halt wirklich, Digga. Man dachte wirklich, das Update kommt jetzt einfach so halb angekündigt. So in, ab zwei, in zwei Wochen oder drei Wochen wird es so angekündigt, mhm. Digga. Dann kommt es so in vier Wochen oder drei Wochen mhm. so mäßig. Also eine Woche davon wird es angekündigt. Mhm. Aber nee, was ist das? Also Leute, ich möchte jetzt noch einmal sagen: Auch wenn da oben Like-Ziel steht, auch wenn ihr unbedingt ein Update wollt, disliked Simulator X. Macht euch da keine Sorgen. Ja. Das Update ja, kommt das sowieso, so. weil jetzt, jetzt ja. kommt's. Preston ist Geldgeil und Preston verdient Geld nur mit Updates. Das Update kommt ja. so oder so. Du hast ihn durchschaut, tatsächlich. Ja, ja. Auch oh. wenn er auf Twitter meint so: "Nee, Updates, die passieren einfach, weißt du, ich meine, das Geld passiert einfach. Updates mache ich, wenn ich Bock habe." Mhm. Den Scheiß Ja, Er hat jetzt so lange gesagt, heute ja. noch mal gemacht, schnell ein rausgehauen hat. für neue Exclusive Ex. Ja. Eben. So das hätte er nicht gemacht, wenn er sich denken würde, Geld ich mach gemacht, das Update ey. nur, wenn ich Spaß habe drauf, ne? Da wird er sich nicht denken, ach oh, komm, Digga, ich mach mal ein ich Update, so Digga, ein wo <lacht> einfach nur ein Exclusive-Effekt <lacht> da ist. Ein Blödsinn. Hashtag Blödsinn. Als wirklich, Digga. <lacht> So Hashtag Blödsinn in die Kommentare, Leute. Hashtag Blödsinn. Ich glaube, wir müssen uns auf den Hashtag Dislike X einigen, oder? Ist so, ist so. Das, das wäre auch so geil, wenn das Spiel wirklich so 300.000 Dislikes zusammensammelt in der Zeit. Dann hat es einfach so oh, eine Million Dislikes. Dislikes. Das wäre so geil. Ja, gut. Sagen wir mal, alle zwei Minuten kommen 100 neue Likes. Okay, warte. Rechnen wir mal aus. Wie lange wird es dauern, wenn alle, alle zwei Minuten 100 neue Likes auskommen? Ohne Botting. Stellen wir das so vor, okay? So, warte. Ja. Das heißt, äh, wir haben 100, wir brauchen 300.000 Likes. Okay, rechnen wir erstmal 300.000 durch Kundas. Da haben wir 3.000 und da rechnen wir 3.000 mal 2, haben wir 6.000 Minuten, rechnen wir durch 60, haben wir 100 Stunden, rechnen wir durch, äh, durch 24 und das sind nur 4 Tage, ne? Anton, 4 Tage, nur noch das Update dann. Hm. Ja. Weil alle 2 Minuten werden 100 neue Bots gekauft. ja Preston Bot neues Gehirn. Ja, Preston Bot neues Gehirn, der. Prestons Gehirn funktioniert einfach frei. nicht aber Prestons Gehirn ist einfach nur Geld und Fame geil. Ja. Ja. Ich hasse solche Leute. Halt wirklich, Digga. Dieser schwababi oh. moment oh, oh, ja. ist so lächerlich. Ja. So ein Schwababi-Wabi-Moment. Es ist, es ist ein Schwabi-Wabi-Moment. Digga, bei -Moment, so einer ja. Lächerlichkeit tut mein die wabi -e einfach weh. Ja. Ja. Ja. Es macht halt. Es, es macht dann auch keinen Spaß mehr, das Schwabi-Wabi-So. Ja, Einfach ein ein ein nur, ein nur noch ein also halt ja. Es spuckt einfach nicht mehr. Ich muss ja. jetzt auf jeden Fall Even. pennen. Und deswegen ja. würde ich sagen, ich gehe jetzt mein die wabi ganz schnell waschen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like. da. Abonniert den Kanal. Bis dann und.